Hi, mein Name ist Lisa Wackener, ich bin 25 Jahre alt und neben dem Turniersport reite ich super gerne Shows. Hi Lisa, schön, dass wir bei dir zu Gast sein dürfen und hinter die Kulissen blicken dürfen. Ja, hallo erstmal. Ich freue mich natürlich auch, dass ihr da seid. Wir starten hier in der Sattelkammer. Das Besondere ist aber, bei dir hängen nicht nur normale Reitklamotten, sondern auch so coole Show-Outfits. Wie kam es denn dazu, dass du deine Turniersachen gegen so coole Klamotten getauscht hast? Ähm, meine Show-Outfits sind ja nicht komplett ersetzt worden, die Turniersachen, sondern es gibt ja immer noch zum Glück beides. Aber bei den Showsachen ist es ja eigentlich nie geplant gewesen. Aber irgendwie hat sich alles so dahin entwickelt, dass ich mal ein paar Shows geritten bin und mittlerweile das Ganze ja, weltweit zeigen darf. Wie waren denn deine Anfänge? Hui, meine Anfänge. Da war es äh, so, dass ich mich tierisch gefreut habe, dass ich mein damals noch, also mein Vielseitigkeitspferd vor Walou eben mit Halsring reiten konnte und total happy war, dass er darauf reagiert hat. Und äh, irgendwann war es soweit, dass ich halt äh, einen schweren Sturz leider hatte. Man sagt damals noch leider, aber jetzt sage ich eigentlich was, die beste Entscheidung, die ich damals hätte treffen können, dass ich sage, ich höre erst mal auf mit dem Turniersport und ja, fange mit einem jungen Pferd noch mal ganz von vorne an und habe dann mit Valoo halt dreieinhalbjährig angefangen bisschen, eigentlich soll es wieder Richtung Turniersport gehen, aber der war so frech, da habe ich viel Bodenarbeit gemacht, was eigentlich vorher gar nicht in meinem Kopf war. Und äh, daraus hat sich das irgendwann so entwickelt, dass ich ein Showbild entwickelt habe. Und dann ging es nach Kiel zur Bodycore-Show. Da habe ich den Talentwettbewerb gewonnen und dann kam ein Schlag nach dem anderen. Da ist auch schon unser Stichwort. Wir haben eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Ohma. Ach herrje. Nein. Deine allererste Show, Lisa. Ja, lang ist es her. Der Sprung. Wie geil. Oh, dass ihr die Aufnahmen habt. Das gucke ich mir so gerne. Ich habe davon nur so eine ganz schlechte Auflösung vom iPad, irgendwie ohne Ton, wo irgendwie nichts funktioniert hat. Und, oh Gott, krass. Mit welchem Gefühl guckst du das jetzt an? Ja, so äh also immer, wenn wir irgendwie über die Entstehung und die Geschichte reden, kommt halt so diese Show in meinem Kopf ploppt so auf, weil das halt der Moment war, wo ich ja, wo irgendwie alles losging. Ne? Und da dachte ich, ja, ich reite mal so eine Show, fahre sogar bis nach Kiel so weit. Oh Gott, wie bescheuert bist du eigentlich? Ähm, fürs Turnier okay, aber nicht für eine Show. Und mittlerweile fahre ich auch über die Grenzen so. Das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Oh, aber ist so toll. Und ich weiß noch, wie stolz ich war an dem Abend, auch vor allen Dingen auf Valu, weil er da gerade erst fünf geworden ist. Oh wow. Und dann diese riesen Menschen. Mängel für mich damals dann noch total viele, ich weiß nicht, ein paar Tausend saßen da, glaube ich. Und, oh Gott. <lacht> aber wie war das, bevor du eingeritten bist? Hattest du Gänsehaut? Ich oder war, irgendwann? also es ging noch, also dadurch, dass ich da vor das Jahr relativ viele junge Pferde auf dem Turnier vorgestellt habe, habe ich so ein bisschen das mit der Aufregung, dachte ich, immer ablegen können, mhm. aber ablegen. <lacht> Als ich dann in die Show reingeritten bin, dachte ich, was machst du hier eigentlich? Du bist so ja eigentlich Turnierreiterin, jetzt machst du hier so ein Gedöns, was die anderen Leute wohl sagen. Aber ich, ja, natürlich war ich auch aufgeregt. Dankeschön! Ich war fix und fertig. Ich dachte am Anfang, ja, muss müssen ein bisschen Haltung bewahren, ne? so ein bisschen, das ist halt Show. Aber das habe ich in der ersten Show schon abgelegt und dachte, die Emotionen müssen raus, ich habe einfach nur geheult. Also als ich da rausgeritten bin und man sieht, ich habe die Hand vorm Gesicht, ich habe einfach nur gedacht, was ist hier eigentlich gerade los? Und was war es dann und am Ende für ein Gefühl? Du hast ja tatsächlich dann ja auch gewonnen und das ja, war so ich, der Startschuss, oder? Genau, also ich habe, als ich da rausgeritten bin, gar nicht mehr darüber nachgedacht, dass es gerade ein Wettkampf ist. Für mich war das einfach, ich durfte meine Show präsentieren und dann kam mir noch Publikumsvoting und so. Und ich dachte, ach stimmt, da gibt es noch eine Platzierung. Aber für mich war das irgendwie erst nebenbei. Und dann hörte ich die in der Halle so jubeln und dann kam mir mal an, hey Lisa, du hast gewonnen. Du hast gewonnen. Ich so, du hast gewonnen. Ja, cool. Warte mal, du hast gewonnen. Oh Gott, es war ein Wettkampf und so. Aber ich wusste da noch nicht, was das für Ausmaße danach haben wird. Also für mich war das relativ normal, ihn halt da freizureiten. Ich habe mich nur mega gefreut, dass er das halt auch vor dem Publikum gemacht hat. Alleine hättest du das Ganze natürlich nicht geschafft. Nein. Sondern Nein. du hast einen ganz, ganz tollen Partner an der Seite, Walou. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal zu dem Oh, gerne, gerne. Was ist denn Walou so für ein Typ? Beschreib ihn doch mal. Oh, Walou, ein ganz spezieller. Also viele denken ja immer, wer so der ganz ruhige, total gelassene, der einfach alles mitmacht durch die Arbeit, die wir natürlich auch präsentieren. Aber er, ist, also er kann auch richtig an sein, also es sind so ein paar Kleinigkeiten, wenn dann irgendwas ist, dann ist er ja in dem Moment auch, wo man sagt, boah, was ist jetzt aus dem Pferd auf einmal, wie so ein Baustellenschild oder so, was da letztens an der Straße stand. Aber grundsätzlich muss ich schon sagen, dass es ein Pferd ist, der sehr schnell runterkommt, der auch gelassen ist und auch auf den Shows, sonst könnte er das ja gar nicht so mitmachen, also eigentlich mehr so der Kumpel, bei dem man aber ab und zu ein bisschen aufpassen muss. Und ansonsten, also grundsätzlich frech ist er gar nicht so richtig, aber vielleicht manchmal so ein bisschen unmotiviert und träge in dem Moment, äh, auch wenn es zum Beispiel ein bisschen wärmer ist oder so, dann merkt man das schon oder wir haben viele Shows auf einer Veranstaltung, dann merkt man zum Ende hin schon, dass er dann so ein bisschen müde wird, was ja aber nichts Schlimmes ist. Und da muss ich ihn dann schon mal so anspornen und sagen, komm Schatz, eine Show, eine Show noch, dann darfst du wieder auf die Wiese. Jetzt hast du ihn ja schon seitdem er drei ist. Wie ist seine Entwicklung? Ja, ich habe ja damals selber gar nichts mit der Bodenarbeit so am Hut gehabt und habe ja durch ihn erst damit angefangen. Und das kam halt, da waren wir auch hier auf der Wiese und ich habe ihn geführt und ich habe halt versucht, auch mal auf der anderen Seite zu führen. Da hat er mich komplett über die ganze Wiese gezogen, so an der Longe, ich dachte, ne rechts akzeptiere ich dich nicht. Es ist halt ein junges Pferd, ne? der auch mal testet. Und dann habe ich mit ihm eben damit angefangen. Und ich glaube, durch diese Arbeit hatte ich ihn relativ schnell schon so auf meiner Seite und habe einen ganz guten Weg gefunden, der auch Höhen und Tiefen unendlich viele hatte. Ähm, aber trotzdem habe ich einen ganz guten Weg gefunden, sodass er immer so ein bisschen ja, auch für mich kämpft. Und äh, die Entwicklung, ich habe den größten Sprung von seiner körperlichen Entwicklung so jetzt im letzten Jahr gemerkt. Ähm, da war er dann acht Jahre alt, wo ich immer dachte, das kann noch ein bisschen mehr Muskeln und Hals und hier. Und auf einmal dachte ich so, wow, was ist das für ein Pferd geworden? Und ja, doch, er hat sich schon eigentlich ganz gut entwickelt jetzt. Also ich glaube, wir sind schon relativ ähnlich, muss ich sagen. Also ähm, was wir beide doch ganz gut haben, ist halt so ein bisschen die Geduld. Also wenn es auch mal bei den Shows ist, ist es ja auch häufig so, ne, dass es mal länger dauert oder dass wir lange hinter den Kulissen warten, dann heißt es, okay, ist ein Showbild eingesprungen, was weggefallen oder spontan reagieren und da sind wir schon beide so, dass wir dann auch sagen können, okay, dann liefern wir halt jetzt eine Viertelstunde eher oder eine halbe oder eine Stunde später unsere Show ab. Ansonsten chillt ihr natürlich auch gerne auf der Wiese, da bin ich ein bisschen anders. Ich bin dann eher so ein bisschen. Bisschen Richtung Workaholic. Ich will immer was machen und Pausen sind da nicht so in meinem Leben drin. Was für ein Pferd braucht man denn für so Show's? Also als Grundlage ist es natürlich schon schön wenn sie in sich sehr ruhig schon sind, also jetzt nicht die, wenn irgendwo was ein Geräusch ist und die springt zur Seite, das wäre etwas unpassend für eine Show. Aber ich glaube auch, dass so ein bisschen Ausdruck wichtig ist. Also gerade so in den Showbildern geht es ja nicht immer um die perfekte Reitweise, sondern auch darum, wie inszeniere ich das, wie sind die Effekte dabei und wie präsentiert sich das Pferd. Ich kann jetzt nicht sagen, jedes Pferd schafft das. Ich glaube halt, was wichtig ist zu wissen, dass es mit mehr Pferden geht, als man denkt. Weil für Außenstehende, die das nicht so kennen, ist das so ein bisschen magisch alles, was man als Endergebnis sieht. Aber dass dieser Weg dahin eigentlich ein plausibler Weg ist, den man gut auch mit den Pferden durchgehen kann oder lernen kann, so Sachen wie das Seilspringen und ähm, Steigen zum Beispiel sind auch Übungen, die mache ich gar nicht mit Schülern oder auch Leute, die mich danach fragen. Weil das ist halt einfach schon von der Verantwortung her. Ich möchte nicht, dass da nachher was passiert. Beim Seilspringen, es sieht spektakulär aus. Wenn er sich irgendwie verheddert, lasse ich alles los und dann fällt das Seil runter. Hatten wir auch schon ein-, zwei Mal, aber jetzt ist, also ist halt nie was passiert. Aber ich habe trotzdem Angst, dass Leute dann festhalten oder runterfallen. Dann heißt es hier, was dieser Röckener da macht, das ist total gefährlich. Wie wichtig ist da auch das Vertrauen zum Pferd? Sehr, sehr wichtig. Also Vertrauen ist ja auch immer die Frage, was ist Vertrauen eigentlich, in welche Richtung geht das? Also vertraut das Pferd mir, ja, es ist schön, aber ich muss auch dem Pferd vertrauen. Das ist so wichtig dabei und es geht halt darum, dass ich ähm, halt irgendwie nicht Vertrauen verlangen kann, wenn ich kein Vertrauen geben kann. Und wenn man da mal eine ganz gute Bilanz gefunden hat, ist das, es ist schon wichtig. Gerade wenn ich da ganz frei irgendwie auch äh, irgendwelche Sprünge oder im Gelände oder in der Show bin, da muss ich schon wissen, eigentlich vertraut mir mein Pferd und ich auch dem Pferd. Du arbeitest ja mit einem Lebewesen zusammen, das heißt, du bist nicht so ganz frei in deiner Ideenentwicklung. Wo sind denn da vielleicht auch Grenzen gesetzt? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ähm, den du da ansprichst, weil gerade diese Grenzen in der Show sagt man ja immer, man muss eine neue Show haben und neue Show bilden neue Elemente. Aber ich kann ja nicht sagen, jetzt mach mal eine Rückwärtsseite und dreifachen einen Flickflack oder wie auch immer. Das geht halt einfach nicht. Und da sind schon viele Grenzen, die uns da, sag ich mal, im Weg stehen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite fördern sie natürlich unsere Kreativität. Wir müssen gucken, wie kriegen wir die Sache halt nochmal anders aufgebaut und mit anderen Effekten, Musik, Outfits, ne? Und da, wie kriege ich das irgendwie umgebaut, dass es wieder spektakulärer aussieht. Also ich setze mich schon an den Schreibtisch, aber die Ideen wirklich, die entstehen einfach im Alltag. Manchmal, wenn man danach sucht und ich sage so, ich muss jetzt eine neue Show, dann klappt es einfach nicht. Und irgendwann kommt dann, boah, das können wir mal ausprobieren und dann hole ich gleich meinen Bruder und sagt, komm, wir müssen was bauen. Das aktuelle Showbild ist das, wo ich auch zwei Sprünge schräg springe. Das ist natürlich auch ein Element aus der Vielseitigkeit. Ich glaube, das ist schon ganz gut, weil man so ein bisschen anderes Gefühl dafür hat, auch nicht normalen Sprungen anzureiten, sondern halt auch da mal flexibel sein muss, gerade in der Vielseitigkeit im Geländepart. Und, äh, oder auch von meinem eigenen Körpergefühl. Ne? Wenn ich jetzt so einen Tiefsprung ins Wasser habe oder einen normalen Tiefsprung oder irgendwie mal was nicht passt, dass ich mich schnell ausbalancieren kann. Und ich glaube, dass ich dadurch, dass ich da viel Erfahrung sammeln konnte damals, jetzt auch kein Problem habe, mich ohne Sattel ähm, durch den Parcours zu schwingen. Also, da fühle ich mich eigentlich fast noch wohler. Natürlich in der Dressur nicht, da sehe ich schon zu, dass ich vor allen Dingen auch am Anfang ihn löse mit der Trense und da ist es ganz normal, dass ich eine Trense drauf habe. Wenn ich aber dann Parcours springe oder auch ins Gelände gehe, dann fühle ich mich wirklich komplett frei, einfach, einfach wohler. Also auch im Parcours ist das mit den Distanzen so. Durch den Sturz damals habe ich immer angefangen, noch einen glaubsprung mehr vom Sprung. Ich schaffe noch einen mehr, weil ich immer Angst hatte, dass er zu früh abspringt und wir uns überschlagen. Das war halt mein Sturz damals im Gelände. Und wenn ich dann halt den Halsring habe, dann ist es bei mir eher so, okay, ich reite jetzt wieder hin oder ich, ich äh, kann irgendwie andere Hilfen geben. Das ist, für, das ist ganz komisch. Viele verstehen das nicht, weil sie denken, wenn du doch Angst hast, fühle dich doch sicherer mit Trense, aber ich fühle mich sicherer ohne. Also für mich war früher irgendwie so das Geländerei, war für mich immer die Entspannung neben dem Turniersport. Da hatte ich keine Shows oder keine Bodenarbeit und habe das alles noch sehr verbissen auch genommen. Und dachte, okay, jetzt ist die Sichtung, jetzt musst du da hin und das Turnier steht an und der Lehrgang und das ist wichtig. Ähm, und dann bin ich halt ins Gelände gegangen, wenn ich abschalten wollte und jetzt ist es halt so, dass ich meine Arbeit und mein Hobby, dieses freie Reiten, eben mit diesem Entspannen und Chillen irgendwie verbinden kann und ja, ich fühle mich einfach super frei im Gelände. Ich weiß, wenn ich jetzt den Hals Halsring höher nehme, da ziehe oder irgendwie was mit meinem Sitz mache oder Geräusche wie ich dieses Schuss mache, da weiß ich, dass die Kiste steht. <lacht> das ist immer eine schwierige Frage, aber was ist denn Valu für dich? Oha. <lacht> ja, das ist eine schwierige Frage, das stimmt. Aber es ist für mich eigentlich mein bester Freund. Also es ist wirklich so wie meine zweite Hälfte. Also ich hatte da noch nie zu einem Pferd so eine enge Bindung. Also ich hatte ja schon viele Pferde, wir haben jetzt auch mehrere. Aber weil Louis für mich vielleicht auch, weil es mit ihm alles anfing und er mir Türen geöffnet hat, von denen ich nie geträumt habe. Ähm, aber es, ja, also ohne ihn kann ich mir es gerade nicht vorstellen. <lacht> Will ich mir auch nicht vorstellen. <lacht> Wow, Lisa, das ist hier schon ein richtiges Pferdeparadies, aber sag mal, wer hat das denn eigentlich hier alles gebaut? Also grundsätzlich bei den ganzen Sprüngen hat mein Papa und mein Bruder mir total viel geholfen. Die beiden sind ja auch beide Hufschmiede oder Mathis lernt es gerade und von daher haben wir eh alles, was die Materialien angeht, da die kennen sich gut mit Eisen aus und auch Papa mit Holz und somit haben wir hier alles in den Ferien immer zusammengebaut. Das ist ja schon ein absolutes Familienprojekt bei euch. Deine Mama unterstützt dich beim Schneidern, dein Papa baut die Hindernisse, Mathis ist der Turniertrottel. Du hast die Jungs gut im Griff, oder? ja würde ich schon so sagen ja ich glaube schon dass ich das ganz gut ergänzt hier also ich glaube ohne diese Familie hätte ich ja gar nicht also wäre ich an dem Punkt jetzt nicht wo ich jetzt bin also das ist für mich schon so eine Sache also alle möglichen Unterstützungen die von jeder Seite so irgendwie kamen ob es Mama war die einen motiviert hat oder Papa der sagt ja wir bauen jetzt noch bis Mitternacht irgendwas oder ja auch über Nächte lang dann durch die Gegend fahren mit mir also ich glaube ohne die wäre es nicht geklappt dass Lisas Erfolg nicht nur etwas mit Glück zu tun hat, das sehen wir in der nächsten Folge. Da erleben wir Lisa ganz privat, also seid gespannt.